Ja, nachdem er ab und zu immer mal wieder etwas verblüfft wird. Ja? Also so sieht es schon nicht schlecht aus, aber was er dann hier und hier macht, irgendwas haut er noch nicht so richtig hin. So richtig hochregeln kann ich den nicht. Mega Potty, Mega Transistor. Naja, kann ja nicht alles funktionieren. Ne? Aber was funktionieren sollte? ist mit einer Bedini-Ansteuerung, ne, ganz normale Bedini-Ansteuerung, einen Schrittmotor zum Laufen zu bekommen. <lacht> ja, nachdem ich jetzt schon zum dritten Mal so einen Tipp bekommen habe, wie man oder dass man das doch ganz einfach mal versuchen sollte, ne, solche Schrittmotoren an die Bedini-Steuerung anzuschließen, habe ich es einfach mal gemacht. Hm. Okay, dann gucken wir uns erstmal, wie das wie das Ding innen drin ausschaut. Ne? Moment. Seht ihr das? Hm? So, und zwar haben wir hier ähm, zwei verschiedene Seiten mit Magneten drauf. Ne? Also, Magneten sind es. Wo habe ich einen, dass ich es euch demonstrieren kann? Hier haben wir einen. Ja, ein Magnet, Magnet. Aha, also ist die äußerste Seite Plus, da Minus, da wieder Plus und da wieder Minus. Okay, also Südpol, Nordpol, Südpol, Nordpol und diese Zacken sind immer... Jawohl, ihr seht wie die Zacken angeordnet sind. Ne? Also hier einmal Nordpol, Sü Südpol, Nordpol, Südpol. Und die Zacken immer so ineinander versetzt. Ne? Seht ihr, dass hier die Zacke versetzt ist mit der und die mit der und die mit der. So, von der Wicklung her, wie schaut es da aus? Aha. Ganz normal eigentlich, ne? Ja. Und das soll jetzt mit dem Bedini-Motor funktionieren, also mit dieser Bedini-Ansteuerung. <lacht> Okay, na dann, Body, Transistor, und der Schrittmotor, Zwölf Volt, noch haben wir nichts, halt hier machen wir leise. Okay. Wow! Und bei einer ordentlichen Stromaufnahme, was ist ja gar nicht. Ordentlich. Und da hat Uh, oh, da, da hat ja mal ordentlich Kraft hier. Hehe. <lacht> Krass, kann man noch besser regeln? <lacht> Sogar regeln lässt er sich einmal frei. Also. Die Steuerung diese selbsttriggernde, ist wirklich Gold wert. Hm, ich hab frei. So, was ist das nochmal genau für ein Motor? Das war also ein so einer gewesen hier. Damit kann man ein bisschen was anfangen.